Mittlerweile sind ähm, so gut wie alle Personen, die in der Schule tätig sind, mit einem Handy ausgestattet. Die Lehrenden haben eins, die Schüler und Schülerinnen haben eins, das heißt, Handys sind eigentlich immer vorhanden. Im Moment ist das ein bisschen abhängig von den Altersgruppen. Wir haben vor allen Dingen in den ersten Klassen der Sekundarstufe 1 häufig Probleme im Zusammenhang mit WhatsApp wo die Schüler und Schülerinnen noch nicht so ganz im Umgang mit diesem sozialen Netzwerk geübt sind und oft sehr sich gegenseitig zuspammen oder es auch in Richtung einer vielleicht nicht so ganz adäquaten Nutzung übergeht. Cybermobbing ist oft auch ein Problem, eine Herausforderung mit dem Handy oder das Lehrende abgefilmt werden ohne ihr Wissen und dieses ins Internet äh, gestellt wird, beziehungsweise Lehrende auch überprüft werden, also Schüler während Lehrende vortragen, nachschauen, äh, ob denn das, was sie da hören, auch im Internet äh, sozusagen stimmt. Am allerwichtigsten ist es, dass Lehrende kompetent sind, was die Handys und die Handynutzung anbelangt. Das kann zum Beispiel heißen, dass sie hin und wieder auch Handys aktiv in den Unterricht einbauen und nutzen. So die Möglichkeiten der Handys und der Smartphones, die sie ja heute eher sind, einbeziehen können und auch wirklich aktiv und produktiv nutzen. Schüler und Schülerinnen müssen ja auch lernen, wie diese Werkzeuge sinnvoll genutzt werden können und nicht nur mit dem vermeintlichen Spaß und dem Spiel. Es gibt zweifelsohne Altersunterschiede in der Nutzung, sicherlich zwischen den Schülern und den Lehrern auf der einen Seite, aber auch den älteren und den jüngeren Schülern. Wenn man zum Beispiel äh, fragt, wie viele WhatsApp-Gruppen hast du in deiner Klasse, so wird man in den ersten Klassen rund um Weihnachten oft hören, so an wie 17 Gruppen. In den dritten Klassen sind es dann oft drei bis fünf Gruppen und in den fünften, sechsten Klassen, also in der Oberstufe, hat es sich es meistens auf ein, zwei Gruppen pro Klasse reduziert. Das heißt, über die Zeit lernen die Jugendlichen auch einen kompetenten Umgang damit. Erstens aber muss ich darauf achten, ob alle in der Klasse wirklich einen Zugang zum Handy und zu Internet haben, beziehungsweise äh, wenn ich Internet nutzen möchte, wäre es auch gut, wenn die Schule ein WLAN zur Verfügung stellt, in das sich die Jugendlichen einloggen können und äh, dann so das Internet nutzen. Also ich muss auf die soziale Ausgewogenheit achten, ich muss darauf achten, äh, dass es wirklich Möglichkeiten für alle gibt, äh, hier zu partizipieren, beziehungsweise wenn es das nicht gibt, dann das Setting so machen, dass in Gruppen zusammengearbeitet wird oder auch andere Möglichkeiten, technische Möglichkeiten genutzt werden können. Immer muss ich aber auch darauf achten, dass sozusagen das Sozialleben der Jugendlichen, der Schüler und Schülerinnen nicht auf den Schulort beschränkt ist und dass die Internetwelt auch ein Teil ihrer Schulwelt ist und auch ein Teil ihrer Klassengemeinschaft und ihre zu sagen, auch Prozesse manchmal auch im negativen Sinn ist und das durchaus immer auch in ähm, das Schulleben einkalkulieren. Lehrer müssen wissen, was sind äh, die Möglichkeiten, die ein Handy bietet. Dazu gibt es vielfältige Weiterbildungsmöglichkeiten. Die virtuelle PH hat beispielsweise einen Kurs, äh, wo ich verschiedene Dinge kennenlerne und auch verschiedene Settings für den Unterricht mehr erarbeiten kann. Es ist immer eine wichtige Zusammenarbeit zwischen der Schule und den Eltern, weil oft sind es ja die Eltern, die das den vorantreiben, dass die Kinder ein Handy haben und auch für sie als Eltern erreichbar sind. Wenn also Verhaltensvereinbarungen gemacht werden, dann muss das auch in Abstimmung mit den Eltern erfolgen, Da müssen auch Eltern einverstanden sein, dass das, was da drinnen steht, auch wirklich umgesetzt werden kann. Wenn Eltern nicht einverstanden sind, dass beispielsweise die Kinder am Vormittag in der Schule nicht erreichbar sind, dann werden sie ihren Kindern auch weiterhin erlauben, das Handy zu nutzen und die sozusagen Regeln in der Schule einfach zu übertreten.